Dr. Holger Strom – Ich habe Krebs, was nun? Holger Strom kritisiert in seiner bekannt gründlichen Art das technisch hochgerüstete, für die Allgemeinheit bald fast schon unbezahlbare und hierarchisch aufgebaute Gesundheitssystem, das nicht zuletzt auch dadurch angetrieben wird, möglichst hohe Fallzahlen und Gewinne zu erzielen. Holger Strom zeigt hier nicht nur Hintergründe und Strukturen auf. Er beleuchtet die schulmedizinischen Behandlungen, aber auch sehr umfänglich, welche alternativen Methoden es gibt, deren Vor- und Nachteile sowie viel erprobte Ernährungstipps. Ein Kompendium für jeden Interessierten, aber auch für Erkrankte, das in seiner Informationsdichte und Recherche gerade bei Naturheilverfahren seinesgleichen sucht. Das Buch ist erhältlich im Schildverlag.